Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch erklären, wozu Interdentalbürstchen gut sind und was der Unterschied zu Zahnseite ist. Also, bleibt dran! Für all diejenigen, die nicht wissen, was Interdentalbürstchen sind, Interdentalbürstchen sind so ganz kleine Bürstchen, die haben einen Metalldraht in der Mitte und so kleine Borsten und damit reinigt man sich die Zahnzwischenräume. Interdentalbürstchen kann man auch Zahnzwischenraumbürstchen nennen, das ist das gleiche, Interdental ist einfach nur das Fremdwort für Zahnzwischenraum. Und wenn ihr dieses Video bis zum Ende schaut, dann werdet ihr verstehen, dass Interdentalbürstchen vor allem bei den Backenzähnen wichtig sind und dass sie Zahnseide nicht ersetzen können. Andersrum kann aber auch Zahnseite keine Interdentalbürstchen ersetzen, also am besten ist es, wenn ihr bei den Backenzähnen beides verwendet. Das geht nicht immer, zum Beispiel wenn ihr Brücken habt oder verblockte Kronen oder eine feste Zahnspange, aber generell ist es eben, wenn es möglich ist, gut, wenn ihr beides verwendet, Interdentalbürstchen und Zahnseite, zumindest bei den Backenzähnen. Und wieso das so ist, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Und um euch das so ein bisschen besser erklären zu können und veranschaulichen zu können, habe ich mal wieder Oskar dazu geholt, der war ja eine lange Zeit nicht anwesend. Jetzt ist er wieder am Start und ich muss ihn mal ein bisschen auseinanderbauen, denn ich werde heute mal nur seinen Unterkiefer verwenden, um euch das besser erklären zu können, was genau ich meine. Um zu verstehen, wozu Interdentalbürstchen gut sind, muss man sich nämlich mal so ein bisschen die Anatomie eines Zahnes angucken. Und zwar genau genommen muss man sich den Zahnzwischenraum angucken und die beiden Zähne, die an diesen Zahnzwischenraum angrenzen. Stellen wir uns also mal vor, ich würde die Zähne quer durchschneiden, also ich mache einen Querschnitt auf Höhe des Zahnzwischenraums. Und gucke dann von oben auf diese Zähne. Also ich sehe die Zähne, die aber durchgeschnitten sind und ich sehe den Zahnzwischenraum. Und wie das dann aussieht, das habe ich euch mal aufgezeichnet. Ja, ich bin tatsächlich mal ein bisschen künstlerisch aktiv geworden, um euch das ein bisschen erklären zu können. Und ich hoffe, ihr nehmt das nicht zu so genau, denn in Kunst war ich nie besonders gut. Aber ich denke, man kann erkennen, was ich meine. Also von den Proportionen her dürft ihr das alles nicht allzu genau nehmen. Ich habe das nur ein bisschen skizziert. Aber ich denke, man kann erkennen, dass das hier jetzt die beiden Zähne sein sollen. Und das rot schraffierte ist das Zahnfleisch. Ich gucke also von oben auf die Backenzähne drauf und ich habe ja die Backenzähne, wie ich gerade erklärt habe, auf Höhe des Zahnzwischenraums quer durchgeschnitten. Das ist also der eine Zahn und das ist der benachbarte Zahn und das hier ist der Zahnzwischenraum. Und wie ihr jetzt hoffentlich erkennen könnt, ist hier bei dem Zahn im Zahnzwischenraum so eine Einziehung. Und es kann sein, dass ihr gar keine Einziehung habt. Aber die meisten Backenzähne haben tatsächlich eine Einziehung und wie doll die Einziehung ausgeprägt ist, also wie stark oder schwach, ist auch bei jedem unterschiedlich. Das ist klar, das ist Anatomie, nicht jeder Zahn ist gleich und nicht jeder Mensch ist gleich. Also es kann immer ein bisschen anders aussehen, aber generell kann es eben schon vorkommen, dass die Zähne hier im Zahnzwischenraum so eine Einziehung haben. Wenn ihr jetzt Zahnseide benutzt, das habe ich euch auch mal aufgezeichnet, wie das aussieht. Wenn ihr jetzt Zahnseide benutzt, ihr habt hier die Zahnseide reingespannt im Zahnzwischenraum und dann ist die einfach nur hier über den Zahn gespannt. Ich habe euch ja in meinen Videos über Zahnseide erklärt, dass ihr erst die eine Wand des Zahnes sauber machen sollt und dann die andere Wand. Das Problem ist nur, wenn der Zahn hier so eine Einziehung hat, dann ist die Zahnseide einfach gerade darüber gespannt und die Einziehung wird gar nicht mit gereinigt. Und dafür sind nämlich Interdentalbürstchen gut. Wenn ihr also Interdentalbürstchen benutzt und die hier in den Zahnzwischenraum reinschiebt, dann könnt ihr sehen, sofern die Interdentalbürste dann eurer Größe entspricht, also die Größe, die ihr braucht und sie groß genug ist, dann könnt ihr sehen, dass die Borsten hier erstmal zusammengedrückt werden, sich im Zahnzwischenraum, wo die Einziehung ist, aber wieder auffächern, hier wieder zusammengedrückt werden. Und dann hat man eben auch hier diese Einziehung mit gereinigt, weil sich die Borsten der Interdentalbürstchen im Zahnzwischenrahmen wieder auffächern und so auseinander gehen und dann können eben hier auch die Einziehungen mit gereinigt werden, im Gegensatz zur Zahnseide. Und das ist der große Vorteil von diesen Interdentalbürstchen. Ihr könnt hier aber auch erkennen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ihr die richtige Größe von den Interdentalbürstchen verwendet, denn wenn ihr zu kleine Bürstchen benutzt, auch dann erreichen sie die Einziehung möglicherweise gar nicht, wenn die Borsten hier zu kurz sind. auch dann... Kann es sein, dass ihr die Bürstchen zwar benutzt, aber ihr hier trotzdem Karies bekommt, weil die Einziehung einfach nicht erwischt wird. Und wenn ihr zu große Bürstchen benutzt, dann kommt ihr hier gar nicht rein. Also wichtig bei Interdentalbürstchen ist immer, dass ihr einen ganz kleinen Drahtkern habt, also möglichst dünn soll dieser Drahtkern sein aber möglichst lang und flexibel diese Borsten. Das ist immer wichtig bei Interdentalbürstchen. Und darum ist es ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr die richtige Größe verwendet, denn sonst bringt das Ganze einfach überhaupt nichts. Dann könnt ihr euch das Ganze eigentlich auch schenken. Also, ihr müsst die richtige Größe verwenden. Was die richtige Größe bei euch ist, lasst ihr am besten von einem Profi bestimmen. Also entweder von eurem Zahnarzt. Oder von einer Prophylaxe-Helferin, die kann euch das ganz genau sagen und ihr werdet auch nicht in jedem Zahnzwischenraum die gleiche Größe haben, das variiert in der Regel, sodass ihr verschiedene Größen braucht. Und darüber mache ich auch nochmal ein neues Video. Also ich möchte es hier nur ganz kurz anreißen, wie wichtig es ist, dass ihr die richtige Größe verwendet. Und ansonsten mache ich darüber nochmal ein anderes Video, erkläre das nochmal genauer und da erkläre ich auch, wie man diese Interdentalbürstchen richtig verwendet. Machen wir jetzt erstmal mit dem Verständnis weiter, warum Interdentalbürstchen an den Backenzähnen wichtig sind. Ich habe jetzt noch mal eine neue Zeichnung gemacht und ich hoffe, man erkennt, dass das ein Oberkieferbackenzahn ist und das hier ein Unterkieferbackenzahn. Das ist eben das Zahnfleisch. Und ich gucke eigentlich von dem Zahnzwischenraum aus auf diese Backenzähne. Also hier ist der Zahnzwischenraum und ich gucke von dort aus auf die Backenzähne. Ich zeige euch das hier nochmal. Also ihr guckt jetzt nicht von außen drauf, sondern eigentlich von vorne. Da sind jetzt natürlich andere Zähne im Weg, aber stellt euch vor, die sind nicht da. Und ich gucke von hier auf den Zahnzwischenraum drauf und ich sehe dann den Unterkieferbackenzahn und den Oberkieferbackenzahn. Das habe ich hier aufgezeichnet. Und man sieht, dass auch das Zahnfleisch so eine Einziehung haben kann im Zahnzwischenraum. Und auch da ist natürlich die Interdentalbürste perfekt für denn auch da fächert sie sich hier bei der Einziehung des Zahnfleisches auf. Und auch hier beim Kontaktpunkt, der Zahn hat ja irgendwo einen Kontaktpunkt, wo er den Nachbarzahn berührt. Das ist meistens nur so punktförmig. Ist jetzt anatomisch auch nicht ganz korrekt, der müsste eigentlich weiter außen sein, aber ist jetzt völlig egal. Es geht nur einmal ums Verständnis. Also, auch hier ist die Interdentalbürste von Vorteil gegenüber zur Zahnseide, weil sich auch Zahnseide wieder einfach nur drüber spannen würde. Und die Bürste sich aber richtig schön auffächern kann und eben solche Einziehungen, sei es beim Zahnfleisch oder bei den Zähnen, alles mit reinigen kann. Also wir haben jetzt einmal von verschiedenen Perspektiven auf den Zahn und das Zahnfleisch geguckt und ihr seht, da können überall irgendwo Einziehungen sein. Und eine Zahnseide würde sich immer einfach nur gerade drüber spannen, aber so ein Bürstchen kann sich immer wieder auffächern und diese Einziehungen mit säubern. Und das ist eben der große Vorteil von Interdentalbürstchen gegenüber Zahnseide. Warum benutze ich jetzt nicht nur Interdentalbürstchen? Warum sollte ich trotzdem noch Zahnseide benutzen? Also beides am besten. Das habe ich noch mal versucht hier darzustellen. Und zwar seht ihr jetzt die beiden Zähne von außen. Also jetzt gucke ich einmal hier wirklich von, von der Wangenseite aus auf die Backenzähne drauf von außen und betrachte dort die beiden Zähne und den Zahnzwischenraum. Und dann erkennt man, dass die beiden Backenzähne sich natürlich irgendwo berühren, also einen Kontaktpunkt haben. Und das Interdentalbürstchen steckt ja einfach nur hier unten einmal durch, so in der Mitte einmal durch. Das heißt, der obere Teil des Zahnes würde nur mit Interdentalbürstchen nicht gereinigt werden. Zahnseide ist wichtig, um hier den Kontaktpunkt auch zu säubern und möglicherweise die Stellen, wo die Borsten der, der Interdentalbürste nicht mehr hinkommen. Weil es kann ja sein, dass die hier schon aufhören, aber hier auch noch eine Fläche ist, bis der Kontaktpunkt überhaupt anfängt. Also dieser ganze obere Bereich, wo die Interdentalbürste nicht hinkommt, da ist es wichtig, Zahnseide zu benutzen. Und darum am besten, wenn es bei euch möglich ist, beides verwenden. Zahnseide und Interdentalbürstchen. Und ihr könnt aus dieser Perspektive auch nochmal sehen, was passiert, wenn die Größe der Interdentalbürste nicht stimmt. Wenn sie zu groß ist, dann ist auch dieser Metalldraht in der Mitte zu groß und dann bekommt ihr sie nicht durchgeschoben oder ihr bekommt sie gerade eben durchgeschoben, aber ihr kratzt immer mit dem Metalldraht an den Zähnen, was auf Dauer nicht gut ist und die Zähne schädigen kann. Und wenn er zu klein ist, also die Bürste zu klein ist, dann kann es sein, dass die Borsten den Zahnzwischenraum gar nicht richtig ausfüllen und auch gar nicht richtig reinigen können weil es gar nicht überall ankommt, wenn die Borsten zu klein sind. So, das war alles zum Thema Backenzähne. Wie sieht es jetzt aus bei Schneidezähnen? Schneidezähne habe ich jetzt nicht aufgezeichnet, da war ich dann irgendwann etwas zu faul geworden. Und ich glaube, ich hätte das auch nicht so gut aufzeichnen können. Wie gesagt, Kunst ist nicht so meins. Aber ich erkläre euch das mal ganz kurz und ich denke, ihr könnt euch das auch so vorstellen. Schneidezähne sind ja viel, viel schmaler. Als Backenzähne. Backenzähne sind ja richtig breit und haben einen breiten Zahnzwischenraum. Schneidezähne oder auch der Eckzahn, also Frontzähne allgemein, sind sehr, sehr schmal und haben einen ganz kurzen, kleinen Zahnzwischenraum. Und auch die Fläche im Zahnzwischenraum von diesen Zähnen, die haben da keine Einziehung. Die sind einfach oval. Ja, Das ist eine kleine, ovale Fläche und da reicht es vollkommen aus, wenn man Zahnseide benutzt. Also ich fasse es noch einmal ganz kurz zusammen. Es liegt einfach an den anatomischen Gegebenheiten der Zähne, des Zahnzwischenraums, des Zahnfleisches dort, warum es wichtig ist, dass ihr bei den Backenzähnen Zahnseide und Interdentalbürstchen benutzt und es bei Frontzähnen ausreichend ist, nur Zahnseide zu nehmen. Es gibt aber bestimmte Ausnahmen, wie gesagt, wenn ihr eine Zahnspange tragt, einen Retainer tragt, Brücken habt und so weiter, das sind alles Sonderfälle, da muss man eben nochmal genau darauf eingehen, wie es da ist, weil da könnt ihr zum Teil gar keine Zahnseide benutzen. Und wie ist es, wenn ihr mit der Interdentalbürste selbst mit der kleinsten Größe gar nicht reinkommt in den Zahnzwischenraum. Das sind alles Sonderfälle, ja. Das meine ich hier gerade nicht. Ich meine gerade die Fälle, wo es möglich ist, beides zu verwenden. Und wie gesagt, ich mache da auch nochmal ein zweites Video drüber. Dieses würde jetzt nur zu lang werden und ich will einfach nur einmal kurz, dass ihr überhaupt versteht, was der Sinn hinter dem Ganzen ist, warum es so ist, wie das anatomisch aussieht und so weiter. Es geht mir hier in diesem Video erstmal komplett nur ums Verständnis. Und ich hoffe, ich habe es geschafft, dass ihr es versteht, dass ihr meine Zeichnungen erkannt habt, dass äh, ja, meine künstlerische Ader gut genug war, um es darzustellen. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ich euch mit dem Video helfen konnte. Bleibt gespannt, was im nächsten Video kommt und abonniert meinen Kanal, damit ihr immer über neue Videos benachrichtigt werdet und keins verpasst, weil das baut sich alles so aufeinander auf und es ist im Endeffekt der Überblick über alle Videos wichtig, damit ihr versteht, wie ihr eure Zähne richtig reinigen könnt und euer Zahnfleisch natürlich auch, damit ihr keine Karies bekommt, keine Parodontitis, keine Zahnfleischentzündung und so weiter, also dass ihr in Zukunft eine optimale Mundhygiene habt. Also ich würde mich super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und am Ball bleibt und auch die zukünftigen Videos noch anschaut. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.